Herzlich willkommen beim Smarter entwickeln Podcast. Heute mit dem Thema Multiprojektmanagement. Ein System ist mehr als die Summe seiner Teile. Sie sind unglücklich mit Ihrer Entwicklungsabteilung. Vor allem sind Sie unglücklich mit dem Output. Sie entwickeln nicht schnell genug, Sie entwickeln nicht genug Produkte, Sie stehen unter Druck zu liefern. Der Druck ist schon hoch für Sie und die Mannschaft. Und dennoch geht immer etwas schief. Ein Termin wird gerissen, ein Punkt des Lastenheftes fällt unter den Tisch. Die Kosten, sowohl des Projekts als auch des Produktes, laufen weg. Das wollen Sie verbessern, das müssen Sie verbessern. Aber wie? Darüber will ich mit Ihnen heute reden. Kennen Sie das? Der Druck ist da und Sie wollen Vertrauen zurückgewinnen. Nein, eigentlich ist es schon soweit, dass Sie Vertrauen gewinnen müssen. Und dann diese Nachricht. Das Projekt, ich nenne das Charlie, verspätet sich um sechs Wochen. Der bisherige Plan lässt sich nicht halten. Muss das gleich so eine große Verschiebung sein? Sie schauen sich den Plan selber an, lassen die Mannschaft berichten und ja, es wird länger dauern. Sie hätten nur gerne eine kleinere Verschiebung oder mindestens doch früher davon gewusst. Schließlich haben sie vor drei Tagen der Geschäftsführung gerade berichtet, dass alles in Ordnung sei und jetzt das. Sechs Wochen. Das Erste, was unter Druck auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit. Keiner hat Ihnen das angekündigt. Vielleicht haben Sie es auch alle nicht gesehen oder nicht sehen wollen, aber das kann doch nicht sein, dass so etwas vom Himmel fällt. Und wenn alle Projekte sich mehrfach verspäten, dann dauern sie auch zu lange. Erstens schon mal länger als geplant, das kostet Glaubwürdigkeit, das tut weh, weil damit das Risiko einhergeht, dass alle Aussagen hinterfragt werden. Zweitens länger als im Business Case angesetzt, der Projektergebnisrechnung. Die Projekte sind also wirtschaftlich schwächer als geplant, schwächer als gedacht. Also werden sie wieder hinterfragt, es wird neu priorisiert, gestrichen, umformuliert. Nur, was passiert eigentlich mit den Projekten, in die schon viel Blutschweiß und Tränen geflossen sind, wenn sie angehalten werden? Schlimmstenfalls entstehen Zombie-Projekte. Nicht lebendig und nicht tot, es wird nichts mehr gemacht, aber die Ressourcen werden nicht sauber freigegeben. Auch in den Köpfen der Organisation. Eine typische Nichtentscheidung. entscheidung Besser, die Projekte werden richtig beendet und abgewickelt. Die Ressourcen werden wieder frei, die Mitarbeiter können sich wieder neuem zuwenden. Aber wer einmal Blutschweiß und Tränen in ein Projekt gesteckt hat und zusehen muss, wie es gestrichen wird, der steckt das nächste Mal vielleicht nur Arbeitsleistung rein. Auch das wirkt sich auf die Produktentwicklung aus. Von der Arbeitskraft, die einfach verpufft ist und nie Werte geschaffen hat, ganz zu schweigen. Wir verdienen ja kein Geld mit einem halbfertigen Produkt. Also doch besser keine Projekte streichen? Nur, was macht man mit einem Projekt, das bei neuer Betrachtung nicht mehr wirtschaftlich ist? Weitermachen oder einstellen? Dazu muss man sich anschauen, nach welcher Wirtschaftlichkeitsrechnung Sie diese Entscheidung stellen wollen. Schauen Sie sich die ganze Projektlaufzeit an, also auch die Vergangenheit, und machen dann eine umfassende Wirtschaftlichkeitsrechnung und stellen fest, mit dem Business Case würden Sie das Projekt so nicht starten. Nur, seien wir ganz klar, wer so denkt, hat den grünen Tisch nicht verlassen. Sie haben nicht die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen und zu entscheiden, ob Sie das Projekt machen oder nicht. Das war gestern. Diese Entscheidung ist hypothetisch. Sie hat in der Realität nichts zu suchen. Die Entscheidung, die Sie heute fällen können, ist einstellen oder weitermachen. Aber niemand wird Ihnen die bisherigen Kosten zurückgeben. Das sind zankt Kost. Das Geld ist weg. Und niemand bringt es zurück. Wenn das Ihre Kultur ist, können Sie jetzt einen Schuldigen suchen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die einzige Entscheidung, die Sie jetzt fällen können, ist einstellen oder weitermachen. Einstellen heißt, Geld ausgegeben haben, das keiner mehr zurückgibt und dafür null Gegenwert erhalten. Also abschreiben, Fehler gemacht, aufstehen, aufräumen, weitermachen oder weitermachen. Und weitermachen heißt, weiter Geld ausgeben. Aber hier ist die Frage, was haben Sie schon geschafft, wie viel ist noch zu tun und wenn Sie sich anschauen, wie viel Sie noch ausgeben müssen und was Sie dann zurückerhalten, nämlich den kompletten Erlös aus einem fertig entwickelten Produkt, ist das Restprojekt dann nicht doch gut? Es gibt Projekte, mit denen ist es die richtige Entscheidung, Sie fertig zu machen, weil der gesamte Projektnutzen am Ende kommt, obwohl es keinen Sinn machen würde, Sie, wenn Sie so lange dauern, anzufangen. Das klingt paradox, liegt aber an den sunk -Cost. Sie entscheiden darüber, einen Teil der Kosten auszugeben um den kompletten Erlös zu erhalten. Im Einzelfall ist das dann die richtige Entscheidung. Für das Unternehmen ist es aber fatal, wenn das häufiger vorkommt. Wenn Sie so organisiert sind, dass Sie immer tolle Projekte starten, die gut aussehen und Sie die Firma nach vorne katapultieren werden, sich dann aber verspäten und die Kalkulation sich so verschiebt, dass Sie das Projekt nie hätten starten sollen, dann tun Sie Ihrer Firma nichts Gutes. Dann machen Sie ein unwirtschaftliches Projekt nach dem anderen und das schlägt dann auch auf Ihr Unternehmen durch. Die offensichtliche Reaktion bei so viel Schlendrian ist es, die Zügel anzuziehen, mehr zu planen und mehr zu managen. Geht ja offensichtlich nicht ohne. Der Projektplan wird detaillierter, der Aufwand steigt, mehr Berichte, mehr Hinterfragen, weniger Vertrauen. Aber wird das Projekt dadurch besser? Befriedigt das nur das Bedürfnis nach Zucht und Ordnung oder ist das wirklich zielführend? Ich persönlich glaube da gar nicht daran, dass mehr Kontrolle hilft, vor allem nicht wenn das heißt, dass die Entscheidungen weiter oben in der Hierarchie gefällt werden. Das heißt nämlich nur, dass die Entscheidungen noch später kommen. Die Manager sind ja ach so beschäftigt. Und sie werden häufig schlechter, liegt auch an schlechten Entscheidungsvorlagen, aber hat meist damit zu tun, dass weiter oben in der Hierarchie weniger Wissen über die Details vorhanden ist und dadurch entscheiden hier häufig mal unerwünschte Nebenwirkungen haben. Es hat einen Grund, warum in normalen Zeiten die Entscheidungen so nah an der Arbeit wie möglich gefällt werden. Aber Unterstellen wir einfach mal, dass sich manche Projekte besser benehmen, wenn sie stärker kontrolliert werden. Dann haben wir immer noch den ganzen Overhead durch mehr Planung und mehr Kontrolle, der unser Projekt und die Arbeitsleistung belastet. Das kann eine gute Investition sein, aber ändert nichts daran, dass in der angespannten Zeit jetzt noch weniger Ressourcen in die inhaltliche Arbeit gehen und mehr verwaltet wird. Sehr spannend ist in diesem Zusammenhang die Frage, welche Projekte denn überhaupt geeignet sind, von mehr Planung zu profitieren. Ein einfaches Problem wird Sie nicht so schmeißen, dass Sie in die Verzweiflung kommen, es mit großem Projektmanagement-Overhead zu bändigen. Die fallen raus. Die komplizierten Probleme sind es doch, das hieße ja, dass Sie vorher wissen, was Sie Schritt für Schritt machen müssen. Sie haben eine Ursache-Wirkungsbeziehung und auch wenn sie etwas komplizierter ist, so ist sie doch grundsätzlich durch Analyse erschließbar. Viele technische Probleme sind so, wenn Sie den Weg haben, ist es vielleicht aufwendig, ihn zu gehen, aber ihn zu gehen führt berechenbar zum Erfolg. Also, sauber planen, sich nicht belügen und dann abarbeiten. Je weniger vom Pfad der Tugend abgewichen wird, desto größer der Erfolg. Aber es gibt auch andere Probleme, die wir im Rahmen der Produktentwicklung zu lösen suchen. Das sind die sogenannten komplexen Probleme. Komplexe Probleme haben die Eigenschaft, dass Ursache und Wirkung zwar beobachtet werden können, aber nicht im Vorfeld analysiert werden kann. Weil die Kausalität unbekannt ist. Sie entzieht sich also der Planung, der Analyse. Sie können nur versuchen und beobachten und daraus lernen. Projektmanagement ist zutiefst ein Werkzeug zur Lösung komplizierter Probleme. Für komplexe Probleme eignen sich die agilen Methoden, die sich gerade in der Softwareentwicklung durchgesetzt haben. Software ist komplex. Gerade die Schnittstelle zum Menschen ist hier besonders davon betreffend, da menschliches Verhalten zutiefst komplex ist. Aber auch im Maschinenbau werden Produktentwicklungsprojekte immer mehr Lösung von komplexen Problemen Gerade in Märkten, die schon länger keine Anbietermärkte mehr sind, sondern Nachfragermärkte, ist gerade die Frage, ob die Kunden ein Produkt kaufen, eine komplexe Sache, die am besten ausprobiert wird und die sich entsprechend der Planungssicherheit entzieht. Und nicht zuletzt sind gerade die von Komplexität betroffen, die in ihrer Produktentwicklung große Schritte machen. Neue Technologien entwickeln oder erstmalig einsetzen, neue Märkte oder neue Nischen erobern. Neue Vertriebskanäle und Supply Chains ausprobieren. Gerade diese mutigen, großen Schritte sind besonders unberechenbar und vorhersagbare Ursache-Wirkungsbeziehungen versagen. Also gerade diejenigen, die besonders mutig vorangehen, können sich am wenigsten durch mehr Planungsoverhead den Erfolg kaufen. Die Unsicherheit lässt sich in komplexen Situationen nicht wegplanen. Wenn einzelne Projekte unsicherer werden, dann lässt sich das Risiko doch durch mehr gleichzeitige Projekte auffangen. Frei nach dem Motto 1 wird schon durchkommen. Am grünen Tisch heißt diese Strategie nicht alle Eier im gleichen Korb haben. In der Praxis bedeutet dies Vorgehen, dass wir die Unfähigkeit, ein Projekt pünktlich abzuliefern, als Begründung dafür benutzen, noch mehr Projekte zu starten. Als ob dadurch, dass sich die Arbeitszeit und Aufmerksamkeit auf mehrere Projekte verteilt gesichert wäre, dass die Projekte jetzt besser laufen. Einstein wird das Zitat zugeschrieben. Die Definition des Wahnsinns ist, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Der Wunsch ist verbreitet, bei nicht funktionierenden Projekten wenigstens eins zu haben, das funktioniert. Und wenn alle mehr oder weniger notleidend sind, dann ein neues anzufangen, bei der der Business Case noch nicht mit der Realität kollidiert ist. Es ist häufig auch so, dass bei mehreren Projekten genau dasjenige, die gesamte Management Attention, also die knappe Ressource Aufmerksamkeit hat, was am schlechtesten läuft. Damit da Ruhe einkehrt, werden dann so lange Ressourcen verschoben, bis ein anderes Projekt tiefer in der Tinte steckt und das dann die Ressourcen kriegt. Kennen Sie diese Geschichte von Krebsen im Eimer? Frisch gefangene Krebse im Eimer wollen wieder zurück ins Wasser und müssen dazu aus diesem Eimer rausklettern. Diejenigen, die der Oberkante am nächsten sind, klettern auf den Rand zu und versuchen, sich hochzuziehen. Die Krebse weiter unten stecken Zangen und Beine aus und ziehen die anderen wieder zurück. Blödes Verhalten, schlechte Motivation. So im Sinne von, wenn ich es nicht herausschaffe, dann sollen die anderen auch nicht heraus. Aber das ist nur die Wirkung. Die Intention der Krebse ist ja auch rauszukommen. Dabei halten sie sich nur an allem fest, was in Reichweite ist. Dumm, wenn da keine Krebse weiter oben sind und diese wieder runtergezogen werden. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Am Ende kommt kein Krebs. So geht das ihren Projekten auch. Wenn eines so schlecht läuft, dass es Ressourcen von anderen abzieht, erreichen sie am Ende damit nur dass kein Projekt mehr wirklich gut läuft. Gerade wenn mehrere Projekte betroffen sind, ist dem Problem nicht über besseres Projektmanagement der einzelnen Projekte beizukommen. Das liegt erstmal nahe und man bekommt das Gefühl, etwas getan zu haben. Aber hilft es? Ein bisschen erinnert mich mehr Kontrolle und mehr Aufsicht an einen Autofahrer, der bei überfrierender Nässe unterwegs ist. Er weiß, dass er ein Problem hat. Er weiß, dass das Auto jederzeit ausbrechen kann. Er weiß, dass er etwas tun muss, um das Auto im Griff zu behalten und sicherzustellen, dass am Ende nicht er im Graben liegt. Was macht er? Er fasst das Lenkrad fester. Da. Das ist für die Richtung des Autos zuständig und wenn er das Lenkrad nur gut festhält, dann fährt das Auto geradeaus. Die Knöchel sind schon ganz weiß vom festen Zubacken, also bleibt das Auto auf der Straße. Das ist völlig absurd, sagen sie. Langsam fahren hilft, zu Hause bleiben hilft, hinter den Räumfahrzeugen fahren hilft, Winterreifen helfen aber Lenkrad feststellen, was für ein hilfloser Versuch. Und dennoch gehen wir an Projekte in Not vielfach mit weißen Knöcheln ran und versuchen sie wieder auf Kurs zu lenken. Die Ursache, die wir uns anschauen müssten, liegt ganz woanders. Was können Sie denn tun? Ich will Projektmanagement nicht grundsätzlich die Wirksamkeit absprechen, fern davon, eine mögliche gemeinsame Ursache, warum bei Ihnen regelmäßig Projekte notleidend werden, liegt in der Ausbildung der Projektleiter und dem allgemeinen Verständnis von Projektmanagement begründet. Wer seine Projektleiter nicht unterstützt, indem er sie unterstützt, die neue Rolle auch auszufüllen, der hat sich eine Umgebung geschaffen, in der Projekte immer mal wieder schiefgehen werden. Das lässt sich beheben, indem Mitarbeiter zu Projektleitern werden, die diese Rolle erstens wollen, zweitens verstanden haben, dass das eine andere Rolle ist als als fachlicher Mitarbeiter und denen drittens das notwendige Handwerkszeug mitgegeben wird, um ihre Rolle auch auszufüllen. Dazu kommt dann noch ein Umfeld, das diese Projektleiter unterstützt. Linienmanager hat ihre Rolle bei der Unterstützung der Projekte, kennen und wahrnehmen. Ein anderer Grund ist die realistische Erwartung an die Projekte. Wenn bei ihnen Projekte geplant werden, wie der Stuttgarter Bahnhof oder der Berliner Flughafen, erst ganz klein und wirtschaftlich und dann sind alle an Bord, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn regelmäßig Kosten und Aufwand explodieren. Realistische Planungen sind wichtig, damit die Entscheidungen, die auf Basis der Daten gefällt werden, auch richtig sind. Das kann man lernen und hier dürfen sie nachsteuern, wenn regelmäßig die Planung an der Realität vorbeigeht. Ein dritter Punkt, den ich gerne einbringe, ist der, dass Projekte im luftleeren Raum geplant werden. Sie werden so geplant, als würden nur sie selber existieren. Es entsteht ein schöner Plan, der ist dann auch Basis für die Projektergebnisrechnung, für den Business Case und dann wird eine Entscheidung basierend auf dem Return on Invest oder dem Gegenwartswert oder dem internen Zinsfuß getroffen. Je nachdem, wie das bei Ihnen läuft. Also Finanzkennzahlen nur aus dem Projekt heraus, ohne zu berücksichtigen, ob andere Projekte die gleichen Ressourcen benötigen. Denn das passiert erst, wenn das Projekt verabschiedet ist und versucht wird, die verschiedenen Projekte unter einen Hut zu bekommen. Nur in dem Moment, wo ein Projekt Rücksicht auf das andere nimmt, verlängert sich die Laufzeit und die schönen Business Cases sind hinfällig. Hier dürfen Sie nachsteuern wenn das bei Ihnen vorkommt, wenn Sie basierend auf dem Business Case das Projekt beschließen und die Mannschaft dann versucht, mehrere verabschiedete Projekte zu jonglieren und scheitert oder leidet. Das Ziel der Produktentwicklung ist es nicht, alle Projekte im Plan und Budget abzuschließen. Das klingt erstmal ketzerisch, aber bleiben Sie kurz mit mir am Ball. Das Ziel ist es nicht, alle Projekte im Plan und Budget abzuschließen. Das Ziel ist es, den Unternehmensgewinn in der Zukunft maximal zu steigern. Es geht mal wieder ums Geldverdienen und Geld ist Potenzial für den Sinn der Unternehmung. Wenn wir dieses Ziel herunterbrechen und verschiedene Produktentwicklungen starten, um dieses Ziel der Gewinnsteigerung erreichen, dann kann man schon mal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und denken, dass jedes Projekt abzuliefern den Gewinn am zuverlässigsten steigert. Das könnte klappen, wenn alle Projekte leise durchlaufen, das tun sie meist nur nicht. Die Frage ist also nicht, wie halte ich alle Projekte auf Kurs, sondern wie erreiche ich den maximalen Gewinn. Es kann durchaus Sinn machen, ein Projekt bewusst zurückzustellen, damit ein anderes Projekt fertiggestellt werden kann, das Produkt an den Kunden ausgeliefert werden kann und wir wieder Geld verdienen. Die besten Leistung besteht nicht darin, alle Projekte gleich schlecht zu managen, sondern bewusst Prioritäten zu setzen und einzelne Projekte vor anderen abzuschließen und den Wert einzufahren. Warum ist das so? Warum leistet das System Produktentwicklung eines Unternehmens mehr, wenn wir nicht nur die einzelnen Projekte managen, sondern ganz bewusst die Abhängigkeiten und Verknüpfungen managen? Ein Produktentwicklungsprojekt schafft Werte, wenn es fertiggestellt wird. Produkt entwickelt, Fertigung angelaufen und wir verkaufen das Projekt an, äh, Produkt an den Kunden. Ob die Konstruktion besonders schnell war oder der Einkauf sich super Mühe gegeben hat, ist egal, wenn sich das nicht auf das gesamte Projekt auswirkt. Nur die Gesamtleistung zählt. Wie beim Fußball werden auch nicht die individuellen Schüsse aufs Tor gezählt, es zählt nur der abgeschlossene Angriff, der Ball im Tor, egal von wem und wie. Es werden keine halben Tore gezählt. Ein Produkt verdient nur dann Geld, wenn es entwickelt, eingeführt und verkauft wird. Vorher nicht. Und das ist auch das Gefährliche in der Produktentwicklung. Wir fühlen uns wohl in unseren Rollen, als Konstrukteur, Versuchsingenieur, Einkäufer, Logistiker, Vertriebler. Aber Geld verdienen können wir nur zusammen. Die Fabrik hat es da etwas einfacher. Jeder sieht es, wenn eine Maschine nicht weiterkommt und rumsteht. Eine Maschine, die nicht weitergebaut wird und rumsteht, fällt auf. Wenn ein Teil fällt, kann nicht weitergebaut werden. Wenn nicht weiterbaut, wird nicht fertig. Eine nicht fertiggestellte Maschine wird nicht abgenommen. Eine Maschine, die nicht abgenommen ist, wird nicht versandt und wird kein Umsatz. Jeder weiß das. Jeder sieht die Maschine, die da rumsteht. Und jeder wird nervös. Das Problem, die Maschine, die nicht weitergebaut wird, ist sichtbar, sehr sichtbar. Das ist in der Entwicklung anders. Wissensarbeit ist nicht sichtbar. Es sind Bits und Bytes im Rechner. Die Arbeit ist unsichtbar, die Probleme sind unsichtbar und keiner wird nervös. Sie dürfen die Arbeit sichtbar machen. Sichtbar machen heißt, managbar machen. Management heißt, Probleme auch mal präemptiv zu lösen. Aber dazu muss das Problem sichtbar werden. Stellen Sie sich doch mal folgende Situation vor. Ein Konstrukteur hat ein Problem mit einem Teil. Ihm fehlen Informationen, er fragt nach und steckt fest. Also fängt er das nächste Teil an. Er ist wieder beschäftigt und hat etwas Sinnvolles zu tun. Die Rückfrage ist nicht so dringend, er arbeitet ja produktiv. Jetzt frage ich Sie als Manager, ist das ein Problem oder ist das keins? Wollen Sie so etwas wissen oder ist das egal? Kein Problem, er arbeitet ja. Und Ingenieure, die ausgelastet sind, sind gut. Stellen Sie sich vor, das kommt häufiger vor. Jeder Konstrukteur hat das mehrmals erlebt und Konstruktionen geschoben, weil Informationen gefehlt haben oder andere Schwierigkeiten aufgekommen sind. Und keiner hat das als Problem angesehen, weil ja alle sich mit anderen Dingen beschäftigen konnten. Bei der Anzahl der fertigen Konstruktionen kommen wir voran, jede Woche wird, werden Teile als fertig gemeldet. Immer noch kein Problem. Jetzt kommen wir an das Ende des Projekts. Nur ein kleiner Teil von Teilen muss noch konstruiert werden. Leider sind das genau die Teile, bei denen irgendwelche Probleme aufgetaucht sind, die deswegen liegen geblieben sind, weil es nicht voranging. Jetzt wird im Projekt 95% fertig gemeldet und nicht ein einziges der Problemteile ist fertig, geschweige denn durch die anderen Abteilungen durch. Können Sie sich vorstellen, was das mit dem Projektplan macht? Immer noch kein Problem? Doch wenn Ihre Kultur jetzt einen Schuldigen sucht, dann dürfen Sie noch etwas nachsteuern. Aber die Frage, die mich interessiert, ist, wann hätte man das erkennen können? Wann hätte man das erkennen müssen, um noch Zeit zum Gegensteuern, zum Managen zu haben? Nur sichtbare Probleme sind äh, managebar. Wenn alle beschäftigt sind, heißt das nicht, dass das Projekt noch auf Kurs ist. Die Kette Funktionsklärung, Konstruktion, Beschaffung, Qualitätssicherung, Versuch, Montage, Auslieferung, wird in jedem Produktentwicklungsprojekt dutzende oder hunderte Male durchlaufen. Und deswegen dürfen Sie diesen Prozess auch als Prozess managen, mit allen damit verbundenen Vorteilen. Wenn dieser Prozess bewusst gestaltet wird, dann führt es das dazu, dass diese Kette, die über mehrere Abteilungen des Hauses gehen, vernünftig zusammenarbeiten. Klar ist aber auch, dass das je nach Härte der Silostruktur ein ganz schönes Umdenken in der Organisation auslösen kann. Raus aus dem Silo, raus aus der Fachidiotie, hin zu einem Miteinander für den Kunden. Wenn Sie diese Prozesskette durch die Brille der Prozessmanagement-Werkzeuge sehen, dann fällt Ihnen auf, wie wenig die individuelle Leistung relevant ist für die Gesamtperformance. Klar, ein Bereich, der seine Entchen gar nicht hintereinander hat, kann alles lahmlegen. Das war aber vorher schon so. Nur, jetzt sehen wir das Problem des Prozesses und können darauf reagieren, können das managen und verbessern. Aber was passiert mit einer motivierten Abteilung, die besonders tolle Arbeit macht? Nun, auch bei der wird sichtbar, wie sehr dieses individuelle Heldentum nicht zu verbessertem Output beiträgt. Denn sie sind Teil eines Prozesses und wie eine Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, so wird der Prozess bestimmt durch seinen langsamsten Teil. Vor diesem stauen sich die Arbeitspakete, dahinter drehen die Mitarbeiter teilweise Däumchen. Das ist gut, denn jetzt wird sichtbar, woran es hängt. Nicht, und das kann man gar nicht häufig genug wiederholen, um Schuldige zu finden, sondern um sichtbar zu machen, wer Hilfe braucht, wo sie anfassen dürfen, damit alle ihre Arbeit machen können und der Prozess fortschreitet. In diesem Sinne ist der Prozess auch ein typisches System. Das heißt, es ist mehr als die Summe seiner Teile und die Teile profitieren davon, dass sie nicht individuell, sondern als Teil des Systems gemanagt werden. Da der Prozess nur am Flaschenhals beschleunigt werden kann, macht es keinen Unterschied, wenn in den anderen Prozessschritten Verbesserungen umgesetzt werden. Ausnahme, diese Verbesserung wirkt sich auf den Flaschenhals aus. Klar, Sie können Kostensenkungen an einzelnen Stationen des Prozesses erreichen, auch wenn diese nicht der Flaschenhals sind, aber Durchsatzsteigerung bekommen Sie nur am Flaschenhals hin. Also, was heißt es, den Prozess als System zu managen? Nun, Durchsatzverbesserung erreichen Sie nur am Flaschenhals. Wenn der Leiter einer anderen Abteilung nicht zufrieden mit dem Durchsatz ist, kann er mit Kapazitätssteigerung in seinem Bereich nichts erreichen. Er wird nicht mehr schaffen, weil durch den Prozess als Ganze es nicht mehr durchgeht, als der Flaschenhals durchlässt. Die Optionen sind halt nur die, die sich auch auf den Flaschenhals auswirken. Er kann, wenn er nach dem Flaschenhals sitzt, Arbeitspakete etwas unreifer übernehmen und einen Teil der Arbeit damit vom Flaschenhals zu sich verlagern. Zum Beispiel kann die Anlage der Teile im ERP-System von der Konstruktion auf den Einkauf verlagert werden. Viele der Tätigkeiten benötigen den Konstrukteur, der sich jetzt darauf konzentrieren kann, die Komponenten nur im Konstruktionssystem zu pflegen, nicht. Der Abteilungsleiter kann, wenn er vor dem Flaschenhals sitzt, Arbeit zu sich verlagern, indem Arbeitsschritte, die sonst am Flaschenhals gemacht werden würden, jetzt Stromaufwärts gemacht werden. Und, und das sieht man eigentlich viel zu selten, natürlich kann auch Personal ausgeliehen werden. Wir können natürlich immer Personal von einer Funktion zu einer anderen schieben. Nur wenn man eine Organisation mit ihrer Hierarchie betrachtet, dann ist das nicht so offensichtlich und wird deswegen auch erschreckend wenig gemacht. Aber wenn Sie anfangen, den Prozess zu betrachten und auch als Prozess zu managen, dann springen solche Ansätze ins Auge. Es ist banal, aber nur ein abgeschlossener Prozess schafft Werte. Alle Zwischenschritte sind nur Aufwand, Kosten. Erst mit Abschluss des Prozesses bis zum Kunden- und Geldeingang sind die Werte final geschaffen. Alles dazwischen sind nur Rechengrößen, sollten aber nicht mit realisiertem Gewinn verwechselt werden. Und auch das wird bei einem Prozessbetrachtung sichtbar. In der Silodenke können Abteilungen verführt werden, zu denken, sie hätten einen Wert geschaffen, weil ihr Arbeitsschritt fertig ist. Nur wenn das Teil dann vor dem Flaschenhals auf einem großen Stapel liegt, dann ist in der Summe das Projekt nicht vorangekommen. Dieser Blick auf das Fertigmachen ist eines der großen Geschenke, die Sie erhalten, wenn Sie sich an die Prozesssicht gewöhnen. Und es hilft auch bei dem Verständnis, dass es besser ist, ein Entwicklungsprojekt fertig zu machen, bevor Sie ein neues angehen. Natürlich können Sie mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten, aber nicht an der gleichen Stelle im Prozess. Es ist kein Problem, ein Projekt in der Anforderungsklärung zu haben. Eines im Systemdesign, eines in der Konstruktion, eines in der Beschaffung, eines im Versuch, eines im Produktionsanlauf. Solange die Projekte sich nicht gegenseitig auf den Füßen stehen, ist alles gut. Aber drei Projekte gleichzeitig in der Konstruktion sorgt einfach nur dafür, dass die Kappa gedrittelt wird und alle Projekte langsamer bearbeitet werden und länger dauern, als notwendig wäre. Aber auch da hilft es von der Planung der Projekte als unabhängige Aktivität hin zu einer Projektsicht, die alle Projekte in Form der zugehörigen Arbeitspakete sieht. In dieser Episode geht es nicht so sehr um den PEP, den Produktentwicklungsprozess, der beschreibt, welche Stufen ein Produktentwicklungsprojekt durchlaufen muss, sondern um die Prozesse, auf die sich diese Projekte abstützen. Hier im Beispiel der Prozess von der Konstruktion bis zum freigegebenen Teil. Dieser Prozess wird für jedes Projekt dutzende bis hunderte Male durchlaufen und für das ganze Portfolio der Entwicklungsprojekte schnell auch mal tausendmal im Jahr. Dieser Prozess entscheidet über die Effizienz Ihrer Produktentwicklung, weil die einfache Frage, wie viele neue Teile Sie pro Monat erzeugt bekommen, bestimmend ist für die Frage, wie viele Sie entwickeln können. Der andere Hebel, der der Effektivität, ist die Frage, was Sie entwickeln. Unterschiedliche Projekte haben unterschiedliche Beiträge zu ihrem Unternehmensgewinn und die richtigen Produkte auszuwählen, hilft aus der begrenzten Kapazität das meiste herauszuholen. Wer sich dafür interessiert, kann nochmal in die Folgen zur Priorisierung und COD3 reinhören. Was können Sie konkret also tun? Sie haben verstanden, dass Sie den unterliegenden Prozess bewusst gestalten dürfen und fragen sich jetzt, wie? Der erste Schritt ist die Anerkenntnis, dass hier ein Prozess existiert, der davon profitiert, auch als Prozess über mehrere Abteilungen wahrgenommen zu werden und geführt zu werden. Dazu müssen Sie die unterschiedlichen Abteilungen ins Boot holen. Sie dürfen mit den Kollegen eine gemeinsame Prozessdarstellung machen und herausarbeiten, wer was wann macht. Wenn Sie den Konsens darüber haben, dann dürfen Sie sich die Werkzeuge bereitlegen, den Prozess zu managen. Gerade für Wissensarbeit ist es wertvoll, die Arbeitspakete sichtbar und anfassbar zu machen also ein abstraktes Arbeitspaket darzustellen. Meine persönliche Präferenz sind hier Whiteboards in Form von Kanban-Boards, damit diesen ein gut dokumentierter, gemeinsamer Wissensstand erreicht werden kann. Manche bevorzugen elektronische Tools. Ich mag das Board, weil ich es für sinnvoll halte, die abstrakten Arbeitspakete dinglich als Karten zu visualisieren und nicht ein Abstraktum durch ein anderes Abstraktum im Rechner zu ersetzen. Auf dieser Visualisierung, die stets die Gegenwart darstellt, und schon viel hilft, lassen sich Visualisierungen aufbauen, die helfen, die Vergangenheit darzustellen und dadurch die Zukunft besser zu verstehen. Cumulative-Flow-Diagrams sind für mich da am Zentrum, aber es gibt noch ein paar andere Darstellungen. Die Cumulative-Flow-Diagramme kompaktieren die Prozesssicht so gut, dass sie sich auch eignen, ein paar Hierarchieebenen höher in enger Frequenz wahrgenommen zu werden. Sie müssen lediglich erklärt werden. Wenn Sie also als Geschäftsführer eines Mittelständlers sind oder Entwicklungsleiter in einer großen Entwicklung, dann können Sie mit den CFD jeden Tag mittels Blickdiagnose erfassen, wie der Prozess tickt und werden nicht mehr überrascht. Mit den CFD lassen sich Aussagen über die Prozessperformance in der Zukunft machen, die sehr gute Vorhersagekraft haben. Sie sind auch sehr gut geeignet, um Termine in die Projektplanung der individuellen Projekte zurückzumelden. Nutzen Sie dies! um die Projektleiter von der Fleißarbeit der Verfolgung von kleinen Teilen zu entlasten und gleichzeitig verlässlichere Projektpläne zu erreichen. Dabei bleiben viele Aktivitäten natürlich im Projektmanagement. Das Wesen eines Produktentwicklungsprojekts ist ja gerade das Betreten von Neuland. Dafür sind ja die Projektmanagement-Werkzeuge da. Aber die Fleißarbeit unten im Maschinenraum, die vielen kleinen Teile, die auch gemanagt werden müssen, die überlassen sie doch eher der gut geschmierten Abläufe eines Prozesses. Für mich ist das ein wesentlicher Teil von Multiprojektmanagement. Derjenige Teil, der mit der Abarbeitungsgeschwindigkeit der Arbeitspakete zu tun hat. Ich werde an anderer Stelle noch über andere Aspekte sprechen, aber hier haben Sie den großen Hebel in der Hand, um viele der Ressourcenkonflikte und Planungsaufwendungen, die damit zusammenhängen, zu erschlagen. Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten. Wenn Sie jemanden im Bekannten- und Kollegenkreis haben, der auch hiervon profitieren würde,